über 25.000 Euro für Gutscheine im Jahr ausgeben. Unter anderem Lidl-Gutscheine im Wert von 10 bis 50 Euro, Rewe-Gutscheine im Wert von ca. 50 Euro und DM-Gutscheine im Wert von 30 Euro für Hygiene. Wir stellen unseren Familien diese Gutscheine zur Verfügung zum Monatsende oder wenn es so knapp ist, wenn außergewöhnliche Dinge sind, wo sie unbedingt Lebensmittel brauchen. Unter anderem verteilen wir auch Gutscheine an die Familienhelfer, die von den städtischen Einrichtungen kommen, vom Gesundheitsamt oder Jugendamt und äh, die fragen dann schon mal an, habt ihr einen Lebens Lebensmittelgutschein oder einen Hygienegutschein? Wir haben eine Familie, die ist in Not. Da sind wir dann auch bereit und geben einen Gutschein raus. Unsere Familien sind angehalten, einen Kassenbon, vielmehr den Originalkassenbon, uns zur Verfügung zu stellen, wenn sie einen Gutschein bekommen haben. Und sie müssen ein Foto uns schicken, wo man diesen Einkauf sieht, damit wir das auf der Homepage und in Facebook posten können damit auch unsere Spender sehen, dass mit dem Geld eingekauft wurde. Und jetzt zeigen wir Ihnen, wie eine Familie, nämlich die Familie von Lara, Maya und Kai, einen tätigen mit einem Lidl-Gutschein diesmal. Viel Spaß beim Ansehen und bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns. Abonnieren Sie uns und bis ganz bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte denken Sie dran, liken Sie uns, teilen Sie uns, abonnieren Sie uns. Tschüss.